heute morgen ein bisschen den jugendtag blog gestalkt und deinen Abschiedsartikel gelesen. Und du hast Jugendhackt beschrieben als eine Idee, die auf der Straße lag und aufgesammelt gehörte. Also du bist ja die, die Gründerin von Jugendhackt. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und wie hast du diese Idee, die auf der Straße lag, gefunden? Es gab einfach irgendwie damals viele gute Gründe.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 und sowas also das kann ich mir schon vorstellen dass es einfach eine sehr andere Zeit war ähm, du hast ja Mediale Pfade gegründet und steht immer Jugendtag ist ein Projekt von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation wie ist es dazu gekommen dass ihr das so zusammen gemacht habt also ähm, bin ich einfach getroffen und gesagt ach ja für das Projekt machen wir jetzt mal zusammen also ein bisschen was so Maria kam irgendwann an und sagte lass uns Jugendtag zusammen machen wahrscheinlich also, nicht wörtlich der, aber der, es der, gab ich, diverse Vorgeschichten auch schon? Genau, und was halt der Link ist, also wir haben halt die Erfahrung in Jugendarbeit, Medienbildungsarbeit, ähm, OKF, die ganze Technologie und Community und so weiter. Und das war schon irgendwie so das, was irgendwie zusammengepasst hat, was glaube ich ähm, bis heute irgendwie das ist, was das Programm ausmacht, also dieses tiefe Verständnis von, wie man über Technologiegesellschaft gestaltet und aber auch, wie man eben Jugendliche dafür begeistert erreichen kann aber auch alles, was dazugehört zu so einer guten Jugendbildungsarbeit. Ja, dann auf jeden Fall dieses gemeinsame Verständnis von Persönlichkeitsbildung, also dass es uns nicht darum geht, dass da Jugendliche am Ende was gelernt haben müssen, was man abhaken kann, sondern dass es um Wertebildung geht, dass es darum geht, eine Community zu erschaffen, Identifikationspunkte und so weiter. Also ich glaube, das war das, was von Anfang an klar war, was wir gemeinsam machen wollen. Das mussten wir, glaube ich, gar nicht so ausformulieren, aber es war irgendwie so. Die OKF war halt blank in der Arbeit, was so Jugendliche betrifft. Und dann, ähm, äh, genau, habe ich Daniel kennengelernt und das war so, ja, sehr gut, das ist der fehlende Baustein. Also sowohl genau, was die gleichen Werte angeht, aber auch einfach ganz konkrete Arbeitshintergrund und irgendwie, ähm, dass das war, was gefehlt hat. So, und das fand ich irgendwie total schön, weil wir kommen aus total unterschiedlichen Ecken. Also ich bin eigentlich äh, studierte Politikwissenschaftlerin und ähm, habe äh, sozusagen nur beruflich technologischen Hintergrund. Ähm, und Daniel äh, kommt aus der, was hast du nochmal gelernt? Kommunikationselektroniker, Heilerzieher und Medienpädagoge. Also ich komme so aus der Tech-Ecke, dann war mir das zu viel. Tech, dann in der Pädagogik, das waren wir dann irgendwann zu viele Menschen und so die Kombination <lacht> und das hin und her wechseln, wechseln das kann ich gar nicht dann ganz gut. Ich Dann noch nochmal einfallen zum, <kühnt> zum Start, um den Link auch nochmal zu diesen ganzen, weil es wurden wir am Anfang wahnsinnig viel gefragt, heute überhaupt nicht mehr. Also dieses Jugend, also bezieht ihr euch auf Jugendforscht und, und diese ganzen Exzellenzprogramme? Ja. Ähm, als wären andere Fähigkeiten nicht genauso exzellent, aber so, so war damals bestimmt noch viel mehr und heute auch immer noch so dieses, was sind gute Fähigkeiten und was nicht. Und dieses Hacken ist ja schon immer irgendwie äh, so ein bisschen verrucht und da äh, können die Kids nicht was Cooles machen, wo die Eltern stolz darauf sein können. Und also so dieses Ganze, ich glaube, da, daran haben wir schon ein bisschen gedreht. Das war auch mit Anspruch, ähm, von dem Namen, von dem Programm aber auch. Und lustigerweise, das erste Wochenende war ich tief traurig dass sie nicht komplett mit dabei sein kann, weil ich hatte im Workshop parallel bei Jugend forscht und dann haben wir noch eine kleine <lacht> Live-Schalte <lacht> Live noch hier rüber, oder äh, wir hatten ein paar Sachen aufgezeichnet und dann Zoom mit gezeigt und so weiter. Ähm, so, also es gab diesen Link von Anfang an äh, mit diesen Forschungsprogrammen. Und ja, das fällt mir jetzt gerade so auf, das wir werden nicht mehr gefragt, bezieht ihr euch auf die? Also wahrscheinlich werden die auch nicht gefragt, ob sie sich auf uns beziehen, aber es ist schon spannend, wie das irgendwie einkategorisiert ist. Das sind halt Fähigkeiten, die heute wertvoll sind, die wertgeschätzt werden. Bestimmt immer noch nicht so wie andere, aber, aber das hat sich auch massiv verändert seit 2013, da war das wirklich noch so.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 Aber ich glaube, dass ihr das auch ganz gut geschafft habt, irgendwie, ähm, habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, so diese Wortbedeutung so ein bisschen zu, zu wandeln. Und das so das wird ja auch mal am Anfang so gesagt. So, was bedeutet das denn überhaupt? Und dass das irgendwie bedeutet, sich kreativ mit Sachen auseinanderzusetzen und so. Ähm, genau, also ich glaube, das habt ihr ganz gut geschafft. Ähm, es gibt dann jetzt aber ja zum Beispiel, habt ihr ja auch immer so Initiativen für Diversity, zum Beispiel auch diese Diversity-Plätze. Wie ist es denn zum Beispiel dazu gekommen? Wichtig war uns halt schon immer irgendwie nicht zu beschreiben, was ist, sondern halt zu schauen, wo wollen wir hin so und äh, was fänden wir für eine Gesellschaft in Ordnung äh, oder strebenswert. Und, und, und da ist halt, was, was, was Gender zum Beispiel angeht, ist halt, so wollen wir natürlich das abbilden, was da ist in der Gesellschaft und nicht irgendwie weiterhin daran arbeiten, dass halt Jungs vor allem sich mit Technologie ähm, auseinandersetzen. Das hat uns wirklich schon immer...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 aber das ist auch sowas, was für mich jeden halt so total definiert hat. Also ich habe in der 10. Klasse wollte ich noch einen Informatikkurs, ich hatte in der 8. und in der 9. Klasse hatte ich einen Informatikkurs und dann, weil ich die 9 hatte, war dann irgendwie in der 10. einfach so ein Loch. Aber ich wollte so gerne weiter programmieren und dann bin ich in den Kurs aus der 11. Klasse durch Und dann war ich da und es war, ich glaube es waren 10 Jungs und die waren alle so anderthalb Jahre älter als ich, vielleicht zwei.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 dass ich denen ja auch noch was mitgeben kann. Also so, dass ich denen auch so zeigen kann, guck, ich bin jetzt irgendwie älter als ihr und ich mache es auch immer noch. So. Also dass ich dann so dachte, so, vielleicht kann ich denen das mitgeben. so, ähm, Wenn man sich mit 13 für Technik interessiert, ist es auch total okay, sich auch noch mit 16, 17, 18 so für Technik zu interessieren. Ah, ich habe so einen krassen <lacht> Flashback gerade, wie wir hier sitzen. Das ist wirklich krass. Also ich denke so an diese ersten, diese ersten Veranstaltungen und die...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 die sind halt einfach awesome. So, die sind halt alle die Zukunft. So, es ist halt total angenehm und haben super diverse Interessen. Und ähm, mhm. vielleicht muss man auch gar nicht immer einfach was beibringen. So, vielleicht reicht es auch einfach Raum zu geben. Ich glaube wirklich, dass Jugend halt auch gut als so ein Ort fungiert wo man einfach äh, gleichgesinnte Leute treffen kann. Es ist ja schon vielleicht, wenn man irgendwie in der Schule ist, und dann wird man so ein bisschen vielleicht als Nerd abgestempelt. Um, und wenn man dann so sieht, so, es gibt noch andere Leute, die so sind wie ich, um, das kann ja auch einfach eine sehr so identitätsstiftende Sache sein. Also die Mentoren ja. hat es eher mhm. in eine Krise gestürzt, anekdotische Evidenz, aber das gab es nicht nur einmal das Gespräch, dass ich halt mit äh, einem erwachsenen Mentor äh, draußen stand und die dann gesagt haben, ja, ich werde halt irgendwann einen neuen Job brauchen, so und krass, ich bin gar nicht speziell, sondern ich bin eigentlich uralt und ja. jetzt kapiere ich es zum ersten Mal. So. Ja, und die Kids sind halt noch krasser, als ich damals in dem Alter ja, war und genau. so weiter. So, dass, das fiel schon oft. Ja, ja Mentoren einfach nochmal noch den Blick aufgemacht wurde, dass es dann nochmal eine Generation gibt, die einfach ja, noch stärker äh, mit Internet aufgewachsen ist, noch stärker ja. äh, befähigt ist, sich selbst Dinge beizubringen und die, die haben dann trotzdem natürlich als MentorInnen ihren ganz starken Wert, aber der hat sich halt verschoben von äh, dem was sie dachten, Wissensvermittlung, hin zu dem was sie dann tatsächlich angeboten haben, nämlich Orientierung, ähm, äh, Role Models sein und so weiter und damit hat sich natürlich auch bei den MentorInnen ganz viel verändert, weil, weil sie haben sie ja selber nie so gesehen. Also das sind ja selber die Leute, die äh, Jahrzehntelang so untergelitten haben, dass ihre Fähigkeiten nicht die sind, die in der Gesellschaft abgefragt werden. Auch das hat sich ja ähm, die letzten zehn Jahre massiv, aber auch seit Beginn von Jugendtag zu heute deutlich verändert. Aber quasi plötzlich selbst äh, Role Model zu sein, ja. äh, hat sich, glaube ich, bei vielen schon viel, viel gemacht, also in einem sehr positiven Sinne, ähm, wo auch einfach ja, Hierarchien, die wir eben eh nicht so stark eingezogen haben, aber die noch mal stärker gefallen sind, hin zu Austausch wo man sieht, wo heute noch Leute, die damals als Jugendliche bei uns waren und andere, die als Mentoren da waren, ganz, ganz, eng verbunden sind und Dinge zusammen machen und so. Also das war glaube ich auch schon immer ein wichtiger Punkt, dass diese, dass diese Hierarchien nie so äh, forciert waren und, und sich immer stärker aufgelöst haben in einem, wir sind eine Community und machen zusammen tolle Dinge, die oft bei Jugendhack gestartet sind. Und so. Da, natürlich ist das auch eine politische Aussage, ähm, nicht auf so einen Senioritätsprinzip zu setzen und zu sagen, ähm, wir haben eine ganz, ganz klare Rollenverteilung und wenn ihr dann alt genug seid, lieber Minderjährige, dann, ne? so, sondern äh, die es... Äh, mich stört einfach massiv, wie wenig Raum Kinder und Jugendliche in dieser Gesellschaft einnehmen. So. Und ähm, das ist ja auch politisch, zu sagen, ja, das ist aber hier übrigens selbstverständlich. Und übrigens sind die scheiße gut. Und wir werden halt alle irgendwann sterben und äh, dann sind die dran und dann sind danach die Nächsten dran. Und es geht immer nur weiter. So. Wir haben ein Parteiduell gemacht bei meinem ersten ähm, Interactive Event. Das ist so ein Politikspiel, wo man so Thesen zu Fragen zuordnen muss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 Teilens, des Wertschätzens. Ähm genau, und eine Sache auch nochmal mit dem Freiburg. Yannick hat mir erzählt, dass er immer, wenn er so für die Schule lernt, so, oder wenn er programmiert, sitzt er immer vor seinem Laptop und, oder vor seinem Computer. Wenn er nicht weiter weiß, dann spielt er einfach mal ein bisschen Gitarre. Und dann dachten wir so, ja, kann ja nicht schaden. Und dann sind wir beide mit unserer Gitarre nach Heidelberg gereist. <lacht> und dann haben wir einfach, würde ich behaupten, mehr <lacht> Gitarre gespielt als programmiert. Aber das fand ich so, wir hatten auch ein total cooles Projekt, wir haben so ähm, so Parteiprogramme analysiert auf bestimmte Schlagworte und wie sich das über Zeit entwickelt hat, haben herausgefunden, dass es sich nicht so sehr entwickelt hat, ähm, aber so das war von dem Wochenende habe ich so total mitgenommen, so ähm, dass es nicht immer muss alles funktionieren und nicht immer muss jedes Projekt so da sein, sondern dass dieser Freiraum auch einfach so wichtig ist und dass man irgendwie eine gute Balance zwischen ähm, Kommunikation und wirklichen Programmieren, also ich glaube, das funktioniert auch immer. Und dann gab es ja mal mit dem Goethe-Institut so Fahrten in andere Länder, oder da wurden ja, glaube ich, auch Leute hergekommen sind. Wie hat das denn angefangen? Also das ist ja schon nochmal so was ganz anderes als so dieser Hackathon hier vor Ort. Ich habe mich äh, aufgeworben und dann ist leider Corona passiert und es wurde abgesagt, sonst wäre ich nach Bangkok geflogen, was ganz ich auch sehr schön hätte gefunden ähm, Einerseits natürlich, weil ich äh, auch gerne in Bangkok sehen würde, ähm, aber auch, weil ich den Aspekt so spannend finde, so mit Leuten aus, ähm, aus anderen oh. Ländern irgendwie mich... Ähm,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 noch gleich gewinnen sind. Ist das auch so, deine, ähm, so dein Eindruck, dass es sich, ähm, das ist jetzt ja noch nicht so lange so raus, ja. aber das ist noch so die, ähm, die Wertevorstellung, die Ideale so von 2012, 2013 oder würdest du sagen, du hast ja noch ein bisschen Pandemie-Jugendhakt miterlebt, oder? Ja. Ähm, aber würdest du sagen, dass es so auch durch die Pandemie irgendwie bei Jugendhakt so viel verändert hat? Also? Corona klar, auch, auch spannend für Jugendhakt weil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 Es ist ein Treffpunkt, sag ich mal, vor allem für Jugendliche aus ganz Deutschland, die hier zusammenkommen, sich kennenlernen, an Projekten zusammenarbeiten, sich weiterentwickeln. Es macht ziemlich Spaß, auch so mit anderen, weil man sonst irgendwie so allein bei sich in der Kammer sitzt. Und hier bei JugendHacks hast du halt wirklich dieses, dass du mit Leuten zusammen im Team arbeitest, zusammen eine Idee entwickelst, die dann zusammen umsetzt und halt nicht so... Ähm, wie Unterricht, der etwas halt beigebracht wird und vorgegeben wird und erklärt wird, sondern du kannst dich selber ausprobieren. Es gibt halt in Deutschland Jugend musiziert, äh, Jugend forscht und Jugend hackt ist eigentlich äh, das, was noch fehlt. Ich habe auch selber das Gefühl, dass in Deutschland viel zu wenig Geld oder viel zu wenig Energie da reingesteckt wird, Kinder an den Computer heranzuführen. oder zum Beispiel, Ich hatte keine Informatik in der Schule und ich glaube, die Schule, auf der ich war, hat immer noch keine Informatik. Und deswegen ist es umso viel wichtiger, die Kreativität und die, die schon sehr frühen Erfahrungen mit Computern immer noch zu verstärken und den Leuten auch zu zeigen, dass es da noch mehr Erfahrungen gibt, die man erlangen kann, dass es noch mehr Kinder gibt, die genau das Gleiche machen und genau das wollen wir hier erreichen. Unsere Gruppe geht, ist halt ähm, eigentlich die Idee aufgekommen, Visualisierungen zum Thema Wahlen und Umfragen zu machen. Wir haben ein Spiel programmiert, Bananenpong, und haben dann einen Controller gebaut und ihn an das Spiel angeschlossen. Man muss immer die Maus festhalten, damit Strom durchkommt. Wir benutzen auch Open Data. Wir haben nämlich in unserer Website eine Karte integriert, die auch gleich den kürzesten Weg zur nächsten behindertenfreundlichen Gaststätte anzeigt. Zum Glück haben wir eine Datenbank gefunden, in der schon die Geodaten getaggt waren von den Städten und von vielen Unis auch. Wir brauchen logischerweise Wetterdaten und die sind möglicherweise auch frei verfügbar und zwar bei Open Weather Maps. Wir wollen halt zeigen, dass wenn Jugendliche diese Daten in die Hände bekommen, dass sie sehr kreative Sachen damit machen können. Und es natürlich auch Motivation für Politiker sein, noch mehr Daten herauszugeben, damit wir insgesamt unsere Gesellschaft besser machen können. Für mich war da auch viel Neues dabei, wie dieses Auslesen von Datenbanken aus dem Internet. Ich war beispielsweise gestern bei einem sehr interessanten Vortrag über Processing Mapping. Ich habe eine neue Programmiersprache gelernt, Javascript ein wenig. Zum ersten Mal habe ich mit Python gearbeitet oder Python und das war ziemlich anstrengend, aber auch echt cool. Und ähm, ja generell einfach auch mit diesen Maps arbeiten und so, weil ich hatte HTML auch in der Schule, aber nur so Ansätze. Und das ganze Ausarbeiten und so und in der Gruppe an einem Projekt zu arbeiten, das war neu. Wir haben die Plate Collect entwickelt und zwar ähm, ist es eine iPhone-App, die Stolpersteine auf einer Karte darstellt. Die Daten liegen als äh, CSV bei äh, im Berliner Open Data Portal äh, vor. Und der Gewinner in der Kategorie Best in Show ist.. Plate Collect! Vielen Dank und kommt gut nach Hause. Und nochmal einen Riesenapplaus.